Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. zumindest siehe links unten. Und wir haben schon über die Einheiten, die Größen besprochen die physikalischen Größen und jetzt hier wir haben schon auch gesehen, wie man die Einheiten vor Abstand, das sieht man hier. Und auch für die Zeit und für äh, die Masse umrechnet. Die Masse, die Zeit und den Abstand. Und jetzt kommen wir zum Flächeninhalt. Man benutzt ungefähr das gleiche wie bei Abstand, beim Abstand. Nur, wir haben schon gesehen, also als wir über Geometrie gesprochen haben, und so einen kleinen Beweis also über die... Äh, Formel für die Flächen gezeigt haben, dass also die Einheiten für Flächen ist so Kilometer hoch 2, Quadratkilometer, Quadratmeter und so weiter und so fort. Das bedeutet jetzt hier, das ist der richtige Weg, um Flächeneinheiten umzurechnen. Zur Erinnerung, die Fläche ist eine physikalische Größe. Ja? Und diese hier, Kilometer hoch 2 und so weiter, sind die Einheiten dafür. Ja? Und vom Großen zu Kleinen machen wir mal, vom Kleinen zu Großen machen wir durch. Ja, da sind die Pfeile, das zeigen die Pfeile eindeutig. Und das bedeutet jetzt hier, zwischen Kilometer und Meter haben wir 1000, zwischen Kilometer hoch 2 und Meter hoch 2 haben wir 1000 hoch 2, das ist eine Million. Zwischen Meter hoch 2 und Dezimeter hoch 2 haben wir 10 hoch 2, das ist halt 100 und so weiter und so fort. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier 2,35 Quadratkilometer haben und wir wollen das in Quadratdezimeter berechnen, ja? Quadratkilometer in Dezimeter, was macht man? Mal 1000 hoch 2 mal 10 hoch 2. Oder man 1 Million mal 100. Ja, allerdings gibt es im Taschenrechner immer die hoch 2, also das kann man so ziemlich leicht machen. Ja? Umgekehrt, vom Kleinen zu Großen, Zentimeter Quadrat in Meter Quadrat. Da muss man durch 10 hoch 2. Durch 10 hoch 2, also von Zentimeter bis Meter Quadrat, da sind wir schon durch 10 hoch 2 durch 10 hoch 2 und dann sind wir schon bei Quadratmeter. Ja? Und das bedeutet, durch, und das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel 0,054 Quadratzentimeter haben, durch 10 hoch 2 und nochmal durch 10 hoch 2, also durch 100, durch 100, und das ist 0,000054 Quadratmeter. Und was ist jetzt mit Volumen, jetzt, wenn wir im Raum sind? Ja? Äh, immer gilt vom Großen zum Kleinen mal und vom Kleinen zum Großen durch. Man benutzt grundsätzlich das Gleiche, nur Volumen, haben wir schon gesehen, ist hoch 3. Meter hoch 3, Dezimeter hoch 3, da haben wir bei der Geometrie des Raums über Dimensionen gesprochen. Ja? Und das bedeutet, äh, die Zwischenzahlen müssen auch alle hoch 3 sein. Also hier 1000 hoch 3 und so weiter und so fort. Wenn zum Beispiel Kilometer hoch 3 gegeben ist und Dezimeter hoch 3 berechnet werden muss, das ist mal, also da ist Kilometer hoch 3, das ist Dezimeter hoch 3 in diese Richtung, also von da, da und das ist mal 1000 hoch 3 und dann mal 10 hoch 3. Und wenn wir zum Beispiel 2,35 Kilometer hoch 3 Kubikkilometer haben, das ist die Rechnung, mal 1000 hoch 3 mal 10 hoch 3, also 1000 hoch 3 mal 1 Milliarde mal 1000, das ist 10 hoch 3, und das Ergebnis ist, boah, wie viele Nullen hat man dann? 3, 6, 9. Also, das sind, äh, wie nennt man das, Trillionen, ja, 2 Trillionen 350 Milliarden Quadratdezimeter. Geschafft. Wenn ein Volumenzentimeter äh, zum Beispiel in Zentimeter hoch 3 gegeben ist, dann äh, um die, für die Umrechnung in Kubikmeter, also Meter hoch 3, muss man, wo sind wir jetzt, Zentimeter hoch 3, und wir wollen in Meter hoch 3, also durch 10 hoch 3, durch 10 hoch 3. Ja? Und das bedeutet, wenn wir 0,054 Kubikzentimeter haben, dann werden sie 0,0000000054. Diese Schreibweise haben wir jetzt hier in diesem Buch nicht gelernt, brauchen wir jetzt auch nicht. Also so rechnen wir mal Volumen und Fläche um.